Mein persönliches Highlight ist ja der Hexenexpress. Das ist eine extrem anspruchsvolle äh, Rodelbahn, die ist 1000 Meter lang am Schöckel oben. Ich bin selber gefahren und ich muss sagen, unvergleichlich. Es ist so, da dürfen halt erst Kinder ab drei Jahren fahren. Äh, es ist eine äh, anspruchsvolle Strecken, man muss einen Überblick bewahren, man darf die Nerven nicht schmeißen. Ursprünglich hätte der James Bond dort draht werden sollen, aber Daniel Craig hat in der dritten Kurve aufgegeben. Das war mir einfach zu heavy. Schauen wir uns einmal an. Bitte. Man kann zu Fuß aufgehen oder mit der Seilbahn fahren, man kann sogar seine Eltern mitnehmen. Und da sieht man auch schon, das darf ich da erwähnen, den Hansi. Der Hansi ist ein Hörnchen, das man entdecken kann und der versteckt sich immer wieder anders, so man nie genau weiß, wo er ist. Wir haben schon gesehen, den Hansi, das ist der Holding Hansi, das ist das Maskottchen, der Holding Graz. Und das zieht sie überall durch, nämlich auch bis in den Wald auf. Ursprünglich, das Urhörnchen, kommt ja aus dem Stadtpark. Da gibt es jetzt aber nur mehr zehn Hansis, deswegen haben wir den Holding Hansi aufgesetzt in Schöckel, dass er dort weiterlebt und sich vermehrt. Wenn man runterfährt bei der Bau wird man auch recht viele von ihm sehen. Immer wieder einen an anderen Stellen. Das nennt man Rätsel. Wenn man den Hexenexpress gut vorne ist, kriegt man ein Da kann man das alles ausfüllen, zum Beispiel mit Grün oder Blau.